Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. Jesus ist da. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Nur Ablehnen lässt hier einen Friedlichen, der diskutieren will, von seiner Leibwache die Treppe runterschossen? Das sind, das sind faschistische Methoden. Und Kitski ist ein Faschist, ein Psychopath. Doch die Schnauze kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der 30 Schreibmaschinenseiten reden muss, diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss. Kannst du es dir nicht vorstellen? Dann lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern.